Hallo! Ich wünsche euch allen frohe Weihnachten. Ich wollte unbedingt ein kurzes Video drehen, in dem ich euch einfach ähm, eine schöne Zeit wünsche. Ich habe jetzt leider nicht so viel Zeit, weil ich habe es nicht mehr geschafft, das an einem Wochenende zu drehen. Ihr hört auch, <lacht> ich bin ein bisschen krank. Deswegen mache ich das jetzt hier einmal kurz vor der Arbeit. Ähm <lacht> ich hoffe einfach, dass ihr eine schöne Zeit verbringt mit eurer Familie oder euren Liebsten zusammen. Ähm, genießt das... Das ist nicht selbstverständlich, dass man das kann, dass man so ein Riesenessen hat, was wahrscheinlich die meisten von uns haben. Und einfach, dass so viele Leute da sind, mit denen man gerne Zeit verbringt. Ich glaube, es ist wichtig, dass man das immer mehr schätzt, weil ähm, ich weiß nicht, ob ihr euch an mein Memento Mori Video erinnert, also dass man sich daran dass man sich immer wieder bewusst machen sollte, dass es ganz schnell vorbei sein kann und dass man deswegen auch mit Menschen ähm, irgendwie im Guten auseinander gehen soll. Ich habe dieses Jahr wieder erlebt, dass es ganz, ganz schnell gehen kann, dass jemand nicht mehr da ist. Und ähm, jetzt letztens hier vor ein paar Tagen, jetzt zu dem Zeitpunkt, an dem ich das Video drehe, war <lacht> hier in New York der zweite Terroranschlag, ähm, seitdem ich hier bin. Also... In der Zeit, in der ich hier bin, schon der zweite. Und es war wirklich so, dass ich ungefähr eine halbe Stunde, 40 Minuten von diesem Anschlag entfernt war. Und dann wäre ich eben wirklich genau an dem Ort gewesen. Und ähm, da ist mir halt wirklich auch mal wieder bewusst geworden, es kann immer irgendwas passieren. Und selbst wenn es kein Terroranschlag ist, sondern du rutschst aus und ähm, brichst dir das Genick oder was auch immer. Passiert so viel, so schnell. Deswegen hoffe ich einfach, dass ihr das zu schätzen wisst, ähm, dass ihr jetzt gerade Zeit mit eurer Familie verbringen könnt oder mit wem auch immer, dass ihr einfach da seid und dass es noch viele Menschen hoffentlich um euch rum gibt, die da sind und mit denen ihr jetzt einfach ein paar schöne Tage verbringen könnt. Und in dem Zuge auch, ich weiß auch, dass es an Weihnachten natürlich immer irgendwie ein paar Streitereien und Auseinandersetzungen gibt, aber... Falls ihr in der Situation seid, dass ihr denkt, wow, jetzt gerade würde ich am liebsten flüchten und ich habe gar keinen Bock mehr, denkt mal daran, ach, muss das jetzt wirklich gerade sein? Ist das jetzt wirklich so schlimm, dass man sich irgendwie anschreien muss oder dass man sich irgendwie so ja, behandeln muss, wo man doch eigentlich gerade eine besinnliche und ruhige und ähm, friedliche Zeit miteinander verbringen könnte. Ich wünsche euch auf jeden Fall schöne Tage. Ich weiß gar nicht, was ich sonst noch sagen soll. Also ich freue mich total, dass es im Moment so gut funktioniert mit den Videos. Klar, jetzt ähm, nächste Woche wird auch kein Vlog kommen. Vielleicht aber sogar schon danach wieder. Also je nachdem, wie ich das schaffe. Ich bin ja jetzt über Weihnachten zwei Wochen zu Hause und ähm, bin dann aber über Silvester wieder hier. Also es wird, denke ich, relativ schnell weitergehen, aber ich will euch jetzt nichts versprechen oder so. Und ich will mir selbst auch keinen Druck machen, wenn das nächste Video kommt, dann kommt Und ich werde euch auf jeden Fall auf Instagram auf dem Laufenden halten. Und viel mehr will ich jetzt auch gar nicht sagen. Genießt einfach die Zeit und macht euch mal bewusst. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, was ihr alles habt, wofür ihr dankbar seid. Schreibt es vielleicht auch mal auf oder so. Ich glaube, es tut wirklich mal ganz gut, sich das... Einfach bewusst zu machen und vielleicht auch irgendwie einmal in der Woche einfach ein paar Minuten Zeit zu nehmen und äh, sich zu überlegen, was läuft denn gerade gut, worüber bin ich dankbar, warum stehe ich auf und denke mir, geil, heute wird ein guter Tag, ich freue mich auf den Tag, ähm Natürlich kann man sich dann auch mal die Dinge bewusst machen, die nicht so gut sind, aber dann ähm, nicht, um darüber zu jammern oder traurig zu sein, sondern um sich vielleicht irgendwie einen Plan zu überlegen, das zu ändern oder ähm, wie man damit besser umgehen kann oder so. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man sich zwischendurch mal solche Gedankenexperimente ähm, vornimmt, um einfach ja, bewusster zu sein, weil, wie gesagt, es ist alles nicht selbstverständlich, was wir haben. Und dieser Terroranschlag, wo ich wirklich nicht weit entfernt war, hat mir das einfach mal wieder bewusst gemacht, wie es, wie normal es eigentlich sein könnte, dass einem halt sowas passiert und wie dankbar man sein kann, dass man gesund ist und äh, ja, bei seiner Familie sein kann und was Geiles zu essen hat und vielleicht sogar Geschenke bekommt oder halt einfach nur auf dem Sofa liegt und sich freut, dass man da ist. Also macht's gut, ich wünsche euch jetzt eine schöne Weihnachtszeit, ich will das nicht zu lang halten und passt auf euch auf und wir sehen uns im nächsten Jahr wieder, bis dann. Tschüss!